Ja, ein ganz herzliches Hallo an euch alle und wir freuen uns, euch heute wieder begrüßen zu dürfen zu unserem zweiten Informationsinterview rund um die Joni-Ex. Und ich bin Bad in der Neuen Zeit und neben mir auf dem Sofa sitzt unsere Fachfrau, die Andrea Velina, die uns jetzt einiges Spannende erzählen wird. Im ersten Interview haben wir davon gehört, wie du zu den Joni-Ex gekommen bist. Das war auch sehr, sehr spannend. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema und zwar ist das die Wirkung des Juniex also ich bin schon gespannt was du uns da heute zu berichten hast ja ein herzliches Hallo auch von meiner Seite ich begrüße euch alle recht herzlich und ich freue mich dass ich heute wieder hier sein darf und euch etwas über die Juniex berichten zu dürfen auf deine Frage ja was bewirken die und wozu dienen diese Juniex es ist ähm, eine ganz spannende Sache, weil es hat nämlich ganz unterschiedliche Wirkungen mhm. und, und, und Auswirkungen auf uns, mhm. auf unsere Gesundheit, auf unsere Seele, mhm. also es sind da wirklich mehrere Aspekte dabei mhm. und ich steige jetzt gleich mal ein mit diesem gesundheitlichen Aspekt der für die frauen sehr sehr wichtig ist und der in den östlichen ländern seit jahrtausenden eigentlich mhm. bekannt ist mhm. und zwar geht es dabei um diese äh, gesundheit vom, vom beckenboden mhm. die mhm. gesundheit von von diesen ganzen mhm. mutterschoß mhm. sozusagen und äh, wie wir vielleicht alle auch insgeheim so am rande mitbekommen ist ja Blasenschwäche mhm. oder Inkontinenz mhm. wirklich ein sehr großes Thema. Ja, das stimmt. Mhm. Und keiner spricht darüber, mhm. keiner möchte mhm. darüber sprechen und doch ist es ein großes Thema. Sogar bei immer jüngeren Frauen. Mhm. Genau, mhm. eben schon mhm. bei jüngeren Frauen. Ich glaube, ich habe eine Statistik gelesen. Da ist es in Deutschland allein 25 Prozent mhm. der Frauen leiden an dieser mhm. Blasenschwäche. Mhm. Und dieses yoni ei hat eben auch diese, diese besondere Fähigkeit, eben diesen Beckenboden zu trainieren. Mhm. Damit wieder alles äh, in, in Balance kommt mhm. auch, damit äh, die, die, die, die ganze Vaginalmuskulatur mhm. trainiert wird dadurch. Ja. Mir wieder mehr fühlen können. Mhm. Also, das hat ganz viele Auswirkungen, aber gerade im Hinblick auf diese Blasenschwäche mhm. hat es wirklich enorme Vorteile. Das wird Wirklich, man muss gar nicht viel dabei tun, sondern mhm. einfach dieses Ei tragen. Mhm. Und durch dieses Tragen wir werden automatisch die, die Muskulatur ja. trainiert. So dass der Muskeltonus wieder in Balance kommt. Genau, mhm. genau. Also weder zu spannungsgeladen noch zu, zu leicht, zu weich. Ja. Genau, das ist genau im richtigen Tonus dann. Genau, mhm. genau. Und dadurch... Äh, ist die Frau wieder auch in der Lage mehr zu fühlen, mhm. also mhm. beim Sex, bei mhm. der Sexualität äh, spüren ja viele Frauen auch nichts, mhm und das ist halt alles ähm, ja einfach ausgeleiert mhm. oder so mhm. so kann man sich das vorstellen mhm. weil die ja, Muskulatur klar. nicht mehr trägt und, und die Durchblutung wahrscheinlich die dann Durchblutung genau mhm. und das fördert dann also das sind wie dieses Yoni Eye -Ei, hat, hat eine Auswirkung auch wie so Akupressurpunkte mhm. die da tra äh, trainiert mhm. werden und das hat auch Auswirkungen bis, bis hinauf zum Herz also mhm. Niere Herz und der ganze Unterraum. Ist so, alles so, verbunden. So. Genau. genau mhm. Ja. Mhm. Also das ist einmal so der, der eine Punkt. Mhm. Der andere Punkt ist der, dass es Juni äh, sehr hilfreich ist, wenn äh, bei Menstruationsbeschwerden, mhm. also wir haben ja gelernt oder beziehungsweise gehört, es ist normal, mhm. wenn man äh, Schmerzen hat mhm. bei der Menstruation. Nein, dem mhm. ist nicht so. Es ist einfach nichts Natürliches, wenn mhm. wir Schmerzen haben als mhm. Frau. Es ist so, dass sich da so viele Emotionen festgesetzt mhm. haben und dass mhm. diese Emotionen diesen, diesen Schmerz dann verursachen. Mhm. Und dieses Yoni-Ei hat die, die Fähigkeit, eben das, das wieder in Harmonie, in mhm. Ausgleich zu bringen, ja. dass das einfach gelöst werden kann, im unter. Unterbauch oder Unterleib sozusagen. Also körperlich, geistig, seelisch dann die Verbindung. Ja, mhm. Genau, also das ist so, so ein weiterer Aspekt. Aber auch zum Beispiel, Fruchtbarkeit ist ein mhm. großes Thema bei Frauen. Mhm. Ähm, ganz viele Frauen können nicht mehr frucht normal mhm. auf natürlichen Weg äh, ein Kind bekommen. Mhm. Mhm. Eben. Weil alles durch die ganzen mhm. äh, Traumata, die, die, die, das wir erlebt haben im in der Laufe der Zeit, sei es durch Missbrauch, sei es durch äh, irgendwelche Abtreibungen mhm. oder schwierige Geburten natürlich auch oder Operationen, Gebärmutterentfernung. Ja, ja. mhm. mhm. Also das setzt sich ja alles bei uns im Unterleib, in dem Schoß fest. Und gibt dann wiederum mhm. im körperlichen Bereich Spannung dann noch ja. dazu. Mhm. Genau. Mhm. Und ähm, das... Also ich habe äh, die Erfahrung gemacht, schon von vielen Frauen mhm. gehört, wenn sie das äh, Juni ei mhm. tragen, dass sie dann wieder die Möglichkeit haben, Kinder zu bekommen. Mhm. Also das ist wirklich eine schöne, tolle Möglichkeit ja. dafür. Ja, das ist schön. Ja, das zu diesem gesundheitlichen Bereich, was gibt es da noch? Ähm, Gesundheitlich, also auch gerade nach der Geburt kann mhm. sich der, der Körper wieder ganz schön ähm, viel besser mhm. erholen durch dieses joni ei und in, in Harmonie gelangen. Also, das mhm. Körper, Geist und Seele, was kommt da ja alles, ins, äh, wird durchgerührt, und ja, aus genau. dem Gleichgewicht genau. und so. Also. Die Hormone spielen verrückt mhm. und es wird alles wieder schön in die Harmonie gebracht. Mhm. Mhm. Genau. Und äh, was auch noch ein ganz großer Vorteil ist von diesen juni eiern dass sie gerade Frauen in meinem Alter, mhm. also die Frauen, die in, mhm. in, den mhm. in die Wechseljahre kommen, wirklich helfen können, also keine... Mhm. Äh, Hitzewallungen zu mhm. haben, keine äh, Gewichtszunahme mhm. oder viele haben dann Probleme mit der Schilddrüse, und mhm. die ganzen Hormone spielen verrückt. Also das joni ei hat wirklich diese Aufgabe, die natürliche, äh, den Hormonhaushalt in die natürliche Balance zu bekommen, mhm. zu bringen. Ja, das sind so die gesundheitlichen mhm. Themen, aber es hat natürlich dann noch viele andere Auswirkungen, mhm. wie zum Beispiel im, meinst du jetzt im körperlichen noch oder schenkst du jetzt auch schon auf den seelischen Bereich Genau, hin? auf den seelischen mhm. Bereich dann mhm. auch noch, also wir können unseren Körper, wir kommen viel mehr besser in mhm. Kontakt zu unserer eigenen Weiblichkeit, mhm. wir können uns viel besser spüren, mhm. wir kommen mehr in diese Kreativität, in dieses wirklich mhm. weibliche Sein besser mhm. rein, die Intuition mhm. entwickelt sich, die die, die ganze Kreativität, die Leidenschaft, ja. also das Thema Sexualität spielt dann wirklich eine ganz andere ja. Rolle auch für eine Frau. Also die kommt in die Freude, die kommt in die Lust rein, Und in die Sinnlichkeit rein, in die allen Sinnlichkeit, Dingen, ich, genau, genau. Mhm. Mhm. Ja, das sind so all diese Aspekte. Mhm. Was noch? Sag Was mir denn noch eines. Sind so viele Dinge. So, <lacht> <lacht> du hast, genau. du genau. hast ja schon so viel erzählt im Vorspann schon. Mhm. Ähm, ja, ich denke, du hast schon sehr vieles jetzt erwähnt, was schon ganz, ja. ganz informativ jetzt für alle ist. Ja. Und um, Also ich fasse das jetzt bloß nochmal so kurz zusammen. Das ist so ein um, ganzheitlicher Aspekt, den finde ich so schön darin. Also das mhm. wirklich, um, wenn ich jetzt sage, ich habe körperliche Beschwerden, dann kann das uns Frauen ganz, ganz viel helfen und unterstützen. Wenn wir jetzt im geistig-seelischen Bereich Traumata, wie du gesagt hast, haben, dann mhm. ist das wirklich auch so, dass es da ganz viel Entspannung bringt, uns wieder mit unseren mhm. Themen in Verbindung bringt ja. und, und ich finde das immer ganz schön wenn so ganzheitliche mhm. Möglichkeiten für ja. uns, wenn es die gibt und ja. wir die nutzen dürfen. Ja. Genau. Ja, in, in einer Serie oder in der mhm. nächsten vielleicht, äh, möchte ich gerne auch über diese Erfahrungen berichten mhm. von den Frauen. Mhm. Dazu fällt mir jetzt nur um, einen kleinen Einblick, gebe ich jetzt an der mhm. Stelle, weil eine Freundin hat mir gerade auch Rückmeldung gegeben, mhm. dass, dass, dass, die, dass sie immer so voller Wut und Aggressionen mhm. war und dass sie schon so lange äh, auf der Suche mhm. war äh, nach einer Lösung mhm. für sie und seit dem sie das Joni ja. in Besitz hat und ja. damit auch arbeitet, hat sie gesagt, es ist so wundersam. Ja. Nach kurzer Zeit, sie weiß nicht, was das ist. Also, sie ja. kann gar nicht mehr ja. so wütend ja. sein, sie kann ja. gar nicht mehr so aggressiv sein. Ja. Also, das sind lauter Auswirkungen ja. auch von diesem Ei. Aber diese Erfahrungen, da können wir gerne in anders. eintragen. Ja, genau, ein das wäre schön, drin. wenn wir das vertiefen. Ja, genau, da könnt ihr dann ein bisschen mehr darüber genau. erfahren. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Einblick geben. Aber ihr könnt auch ganz viel auf der Website nachlesen, genau. weil ich verge vergesse immer so viel, weil ich so nervös bin vor der Kamera. <lacht> ja, und und, und, aber ja. ich denke, das ist ganz wunderschön, so das Wesentliche mhm. rübergebracht. Und wie du ja auch schon angedeutet hast, alles, was jetzt noch an Fragen da ist, wird in ja. weiteren Interviews von uns beantwortet werden, Genau, beziehungsweise von dir vor allen Dingen. Wenn Fragen sind, kann man auf deiner Seite gucken, die ist wunderschön geworden. Also da ja. könnt ihr auch gerne mal stöbern oder auch die Andrea selber kontaktieren. Genau, sehr Und gern. ja, ich danke dir, Andrea, für yeah. das wunderschöne Interview. Ich freue mich auf die nächsten. Ich denke, eins der nächsten Interviews, das auch sehr spannend wird, wird das über die Anwendung sein. Da freue ich mich auch schon mhm. drauf. Mhm. Und ja, wie gesagt, vielen Dank an dich, Andrea. Ja, gerne. Mit ja. Herzen dank dir gerne. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum oder? nächsten Mal und ja. danke an euch. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. <lacht> Ciao. <lacht>